Herzlich willkommen. Mit dem Betriebssystem für die Fabrik und KI zur fehlerfreien Produktion. Das ist unser heutiges Thema. Mein Name ist Bernhard Ruhe, ich bin geschäftsführender Gesellschafter von View Systems. Wir sind Softwareunternehmen, beschäftigen uns seit langer Zeit mit Smart Factory, mit der digitalen Produktion, entwickeln und implementieren das Betriebssystem für die Fabrik. Wir haben jetzt etwas ganz Besonderes eingefügt, eine KI-gesteuerte Anwendung, die allein aus dem Datenstrom von Maschinen und Anlagen Fehler erkennt. Ich will Ihnen heute kurz zeigen und erklären, wie das Ganze aufgebaut ist, wie die einzelnen Entwicklungsphasen waren und wie das funktioniert. Lassen wir uns zunächst mal mit dem Gedanken starten, wie wirken sich Fehler in der Produktion eigentlich aus? Wenn wir mit unserer Software bei Neukunden starten, messen wir objektiv die OEE. Diese OEE liegt in vielen Fällen, wenn wir starten, bei 50%, manchmal knapp drüber, manchmal aber auch sogar darunter. Die Ursache dafür, für Produktivitätsverluste, ist in der Regel, dass unerkannte Fehler passieren oder diese Fehlermeldungen nicht an die Personen weitergeleitet werden, die diesen Fehler tatsächlich steuernd beheben können. Kein Mensch sucht nach Informationen, die Information muss den richtigen Menschen finden. Nun ist es ja nicht so, als hätten wir keine Informationen in der Produktion, ganz im Gegenteil. Lassen wir uns das erklären an einem Aufbau einer Produktionszelle eines unserer Kunden, der im Druckusverfahren arbeitet. Da gibt es einmal die Druckusmaschine selbst. Dann haben wir in der Produktionszelle einen Ofen, der das Material erhitzt und bereitstellt. Dann gibt es Roboter, dann gibt es periphere Systeme, wie zum Beispiel Entgratpressen. Wir holen also den gesamten Datenstrom, übrigens über den Industriestandard OPC UA, aus den Steuerungen, transportieren das über das Netzwerk in die ein Serversystem und auf diesem Serversystem läuft unser Betriebssystem für die Fabrik, die Smart Factory Plattform Industry View SF. Und diese Plattform legt zu jeder Maschine, zu jedem Produkt, zu jedem Werkzeug und zu jedem peripheren Gerät und auch zu dem Ofen einen digitalen Zwilling an. Jetzt schauen wir uns mal genau diesen Datenstrom an. Was kommt aus der Maschinensteuerung? Da gibt es also eine ganze Reihe von Feldern, etwa 1500 in unserem Beispiel, Füllstand Öl, das sagt mir was. Aber was ist denn zum Beispiel der Inhalt von einem Feld statt 24 oder statt 28? Wir wissen nicht, was da drin steht. Jetzt wäre es ja naheliegend gewesen, Automatisierungsingenieure zu fragen, was genau in diesem Feld steht. Dazu hat aber niemand Zeit. Betrachten wir mal ein Symptom. Von diesen Symptomen gibt es in diesem Prozess ungefähr zehn. Zehn unterschiedliche. Einer davon ist die Schusslänge. Die Schusslänge ist zu lang oder zu kurz. Stellen Sie sich das vor wie eine Teilelänge plus Bearbeitungszugabe. Und die muss sich innerhalb einer bestimmten, Spanne, also einer bestimmten Range, bewegen. Da gibt es also Eingriffsgrenzen und Toleranzgrenzen dafür. Und sobald die Toleranzgrenze überschritten wird, wird das Teil von der Maschine automatisch als Ausschuss aussortiert. Gut, ich weiß also, welches Symptom das ist, aber ich kenne die Ursache nicht. Und genau das ist unsere Aufgabe. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir den gesamten Datenstrom auf Veränderungen untersucht haben in den Werten. Und diese Werte, Veränderungen, haben wir in eine Korrelation gebracht zu dem Fehler. Es gibt also Felder mit Werten, die eine hohe Korrelation, also eine hohe Wahrscheinlichkeit beinhalten, und Felder, die eine weniger hohe Wahrscheinlichkeit beinhalten. Gehen wir zum nächsten Realisierungsschritt über. Jetzt wird es interessant. Wir haben uns danach angeschaut, welche Werte lagen in diesen korrelationshohen Fällen vor, wenn das Teil IO war, also wenn ein Gutteil produziert worden ist. Und dann kommen Sie automatisch zu solchen grünen Bereichen, in denen sich dieser Wert bewegen muss, damit der Prozess ein positives, also Teil Ergebnis hat. Zunächst haben wir etwa 500 bis 1000 Zyklen trainiert und genau mit diesen Zyklen kontrollieren wir ab jetzt den Prozess. Wenn Sie also jetzt mal den Istwert dieser Hüllkurve beobachten, dann stellen Sie fest, dass der außerhalb, der tatsächliche Wert außerhalb des grünen Bereichs liegt und prompt wirft die Maschine das Zeil aus und wir wissen jetzt genau, dass in diesem Feld der Fehler zu suchen ist. Und dann nehmen wir ein Feld, geben das an den Automatisierungsingenieur und der nimmt dann das eine Feld und untersucht genau die Fehlerursache, wenn man sie nicht schon anhand der Bezeichnung allemal erkennen kann. Und damit stellen wir die tiefen Ursachen fest. Also die Korrelationsberechnung und jetzt die permanente Überwachung, das ist der dritte Realisierungsschritt, die permanente Überwachung der Istwerte. Liegen diese Istwerte in der grünen Range oder fallen die nach oben oder unten raus, sodass ein Anlagenfehler passiert? Damit haben wir das Ziel erreicht. Das Erste, das Erkennen von tiefen Fehlerursachen. So lernt also die Maschine mit KI, diese Fehlerursachen dem Produktionsteam mitzuteilen, genau an die Stelle, das Team sitzt, was steuernd auf die Fehlerbehebung Einfluss nimmt. Und damit habe ich genau diese eingangs erwähnte Forderung erfüllt, dass die Information zum Menschen gelangt und nicht umgekehrt. KI ist also eine fantastische Möglichkeit, dass ich tiefe Fehler finde, obwohl ich gar nicht weiß, was in den einzelnen Feldern eigentlich steht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind.